Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge vom Underdogs Podcast. Ich bin Paula und freue mich riesig, heute nach einer fast dreimonatigen Corona Pause endlich wieder dabei zu sein. Und zwar sogar mit einer Premiere. Wir haben heute das allererste Mal eine Bachelorarbeit im Programm, was ich super cool finde. Und ich möchte mit einem kleinen Rätsel starten. Ähm, vielleicht könnt ihr kurz drüber nachdenken. Was ist ein Musiker, der das halbe Orchester eigentlich mindestens das halbe Orchester immer dabei hat und trotzdem kein Instrument braucht. Ich löse es auf, es ist Ole Zender, ein Beatboxer. Hallo Ole, schön, dass Hallo. du da bist. ja viel, viel Lorbeeren gleich zu Beginn hier. Ja, man muss ja mal ein bisschen hochstapeln. ne? Ja, gut. Genau, ja, also wir haben heute Ole hier, der Sprechwissenschaft an der Uni Halle studiert und dort seine Bachelorarbeit übers Beatboxen geschrieben hat. Aber bevor wir da tiefer einsteigen. Ähm, würde ich gerne unser kleines Kennenlernspiel mit dir spielen, Ole. Alles klar, ich bin gespannt. Genau, es ist das A- oder B-Spiel. Ich werde jetzt hier einfach dir immer A- oder B-Fragen stellen und mhm. du darfst nicht erklären, einfach eine Antwort geben. Okay. Okay, legen wir los. Tag oder Nacht? Tag. Chick oder Leger? Leger. Mittag oder Abendbrot? Abendbrot, ja. Cardio oder Kraft? Mm, Cardio. Wasser oder Limo? Wasser. Analog oder digital? Analog, lieber. Vorlesung oder Seminar? Seminar. Mensa oder Selbstkochen? kochen? Selbst kochen. Selbst kochen oder bestellen? Selbst kochen. Laptop oder Tablet? Laptop. Gold oder Silber? Silber. Kuli oder Füller? Kuli. Mm, Lange Haare oder kurze Haare? Oh, kurze Haare, ja. Rollkragen oder Halstuch? Halstuch. Mallorca oder Balkonien? <lacht> Balkonien. <lacht> <lacht> Knüllen oder Falten? Falten. Kneipe oder Park? Kneipe. Cola oder Mate? Mate. Katze oder Hund? Hund. Kuhmilch oder Pflanzenmilch? Kuhmilch. Wegwerfen oder aufheben? Aufheben. See oder Meer? Meer. All-inclusive oder Zelten? Zelten. Duschen oder baden? Duschen. Festival oder kleiner Club? Festival. Spotify oder Soundcloud? Spotify. Mhm. CD oder Vinyl? CD. Sprechen oder singen? Sprechen, natürlich. Sprechwissenschaft oder Sprachwissenschaft? Sprechwissenschaft, natürlich. <lacht> Laut oder leise? Äh, leise. Solo oder Band? Band. Unterricht oder Autodidakt? Autodidakt. Hallo oder Leipzig? Oh, Glatteis. <lacht> Leipzig. Lippen flattern oder Kiefer schütteln? Mm, Lippenflattern. Klassik oder Hip-Hop? Hip-Hop. Das war's auch schon. Okay. <lacht> du hast es geschafft. <lacht> yes. Aufregend. Ja, sehr aufregend. Auch wieder ein Thema, würde ich sagen. Willst du uns kurz erzählen, worum deine Bachelorarbeit geht? Ja, das möchte ich erzählen. Sehr schön. <lacht> es, es, geht in, es geht in meiner Bachelorarbeit um das Beatboxing. Ich mache das selber schon sehr lange und äh, fand das eine gute Idee, das zu kombinieren mit meinem Studienfach, was ich ja gewählt habe. Und genau, es geht in der Bachelorarbeit eigentlich ganz grob darum, was... Beatboxing eigentlich ist ist ja auch eine Bachelorarbeit und keine Doktor oder was auch immer, also kein riesiges äh, umfassendes Werk, sondern eine Bachelorarbeit und da habe ich versucht, einen Überblick zu schaffen und ein bisschen zu systematisieren, was sind so äh, charakteristische Merkmale des Beatboxings, wo kommt das her und ein ganz kleiner Ausblick auch, ähm, wo das Anwendung finden könnte, vielleicht auch aus einer sprechwissenschaftlichen Perspektive ja, das ist eigentlich so ein grobes Überblickswerk und das habe ich eben auch als Überblickswerk genommen, weil es ansonsten eben auch nicht so viel gibt und vor allem keine Übersichtswerke dazu. Ja. Okay, cool. Also du studierst Sprechwissenschaft, um das nochmal kurz zu klären. Wie bist du zu dem Beatboxing gekommen? Also ich meine, dass man das dann gut kombinieren kann, verstehe ich, aber wie bist du überhaupt dazu gekommen, das hm. zu machen? Das ist eine Frage, die wird recht häufig gestellt, so bin ich ja auch. Wenn ich irgendwo auftrete oder so, dann kommen auch manchmal, ey, wie hast du denn damit angefangen? Und ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau. Also es war, also ich weiß nicht mehr ganz genau, wann der Zeitpunkt war, wann ich damit angefangen habe. Also ich, ich glaube, irgendwo in der 11., 12. Klasse, weil mir Freunde vor einiger Zeit auch mal gesagt haben, ey, du hast das damals schon gemacht, das war immer super nervig, wenn du die ganze Zeit diese Geräusche gemacht hast. Aber ich habe das damals noch gar nicht als Beatboxing jetzt irgendwie gesagt, ich mache jetzt Beatboxing und ich habe ein Ziel oder ich will das irgendwie trainieren, sondern habe das irgendwie aus welchem Grund auch immer angefangen. Aber ich glaube so, der Start war vielleicht möglicherweise DubFX, als so seine ersten Videos auf YouTube landeten und ich mir das angeguckt hatte und völlig mindblowing hinweggefegt war davon. Und hab dann wahrscheinlich irgendwie damit angefangen, genau. Und das hat sich dann entwickelt. Also ich hatte dann in meinem ersten Studium, was ich gemacht habe vor der Sprechwissenschaft, da hat mir einer gesagt, ey, das klingt eigentlich ganz cool. Und dann dachte ich, huch, ja, äh, interessant. Doch, ja, stimmt. Das ist ja irgendwie was, was ich viel mache, aber nie drüber nachgedacht habe groß. Und dann habe ich das irgendwie ein bisschen gezielter verfolgt. Und als ich dann nach Leipzig gezogen bin, bin ich auf, ja, vor allem Jam Sessions gegangen und so Open Mic, so kleine. Und habe mich dann irgendwann, also ich weiß noch, das war eine unglaubliche Überwindung, mich dann da mal auf die Bühne zu stellen und habe dann aber ein voll gutes Feedback bekommen. Und ab dem Punkt war das, glaube ich, so, ah, okay, mit diesen komischen Sachen kann ich irgendwie irgendwas anfangen. Und irgendwie äh, sind da auch Leute, die irgendwie sagen, das klingt ganz gut. Und dann bin ich da genau viel auf Open Mics und Jam Sessions gegangen. Und das hat sich dann irgendwie so entwickelt. Und ich habe dann darüber viel geübt und einfach viel gemacht. Und es hat sich irgendwie auch sehr in meinen... Alltagsleben eingeschlichen. Das mache ich dann irgendwie ständig und überall Dusche, Klo, auf dem Heimweg, im Treppenhaus. Das ist äh, so mit drinnen, genau. Ja, so ja, hat das, glaube cool. ich, angefangen. <lacht> also vom Ausprobieren, was kann ich mit meinem Mund tun und welche Geräusche kann ich produzieren, bist du irgendwie drauf gekommen, das nachzuahmen? Ja, ich, ich glaube, es war damals, ich fand das wahrscheinlich, wollte ich es immer so aus Spaß, könnte ich mir vorstellen. Von ja. Hihi, das ist ja hier diese Beatbox, mache ich so ein <lacht> <Punkt." lacht> Und fand das wohl immer lustig, äh, genau, aber es ist dann bitterer Ernst geworden. Bitterer Ernst, das, das klingt so negativ, dabei machst du doch damit ganz coole Sachen, oder? Ja, Wohin ja. hatte ich das jetzt gebracht? Also, Wohin? Äh, hast du das im Alltag noch bei dir, außer auf dem Klo und in der Dusche? <lacht> ja, ja, habe ich. Also genau, es hat sich dann, wie gesagt, so ein Stück verselbstständigt und ich glaube, das ist auch die Essenz beim Beatboxen. Das ist ja das Instrument, die Stimme, die wir ja haben. Und dann eben das Beatboxing, wenn man das so als ein Instrument betrachten würde, das hat man halt immer dabei. Da brauche ich nichts anderes. Ich muss kein Instrument mit mir rumschleppen oder irgendwas oder einen Verstärker, sondern kann das überall machen. Und dadurch kann man das halt auch ständig üben, zur Freude von mir, manchmal zur Unfreude meines Umfeldes, aber es geht. Und genau, es hat sich verselbstständigt im Umgang, wann ich das so mache im Alltag und hat sich dann aber auch da so ein bisschen verselbstständigt. Ich habe angefangen selber kleine, kleine Auftritte zu machen, so in, erstmal auch so Open Stages und dann … Solo dann immer, oder? So, genau, da war ich mhm. solo, genau, oder hier so ein Poetry Slam, so als musikalische … Als Eröffnung, Als oder? Eröffnung, genau. Solche Geschichten. Und dann kam auch irgendwann der schöne Tag, wo ich von zwei Kommilitoninnen angesprochen wurde, die eine A-Cappella-Band äh, machen wollten und meinten, hey, der Ole, der kann doch Beatboxen. Und dann bin ich auch damit eingestiegen, obwohl ich nie gedacht hätte, dass ich in die A-Cappella-Richtung rutsche. Also genau, ich habe so ein Solo-Projekt, ein kleines Phonetics mhm. heiße ich da und dann gibt es diese wunderbare A-Cappella-Band aus Leipzig Halle, Elsa K., wo ich auch mit dabei bin. Ich mache auch kleinere Workshops oder genau Workshops für. Kultur- und Jugendzentren ähm, und so hat sich das dann, ja, verselbstständigt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann eben kam noch die Bachelorarbeit dazu, also hm. genau, das war so ein recht sich ergebender Werdegang, könnte man sagen. Ja. Ah, aber das ist ja dann total schön, dass du deine Bachelorarbeit in so einem Thema schreiben konntest, wo du mit so viel Herzblut dabei bist. Ja, voll. Also auf jeden Fall, das äh, ist ja auch so die Schwierigkeit, <lacht> wenn man eine Arbeit anfängt und da auch viel Herzblut, einfach weil es… Ja, mich persönlich auch bewegt, klingt ein bisschen dramatisch, aber ist ja was, was sehr in meinem Alltag, in dem, was ich so tue, irgendwie vorkommt, das Beatboxing Und dann ist natürlich auch der Anspruch recht hoch an so eine Bachelorarbeit, gerade wenn da viel Herzblut drin ist, so eine Mischung zu finden aus dem eigenen Anspruch und dem, was vielleicht, wie gesagt, es ist nur eine Bachelorarbeit. Und den Satz habe ich auch oft gehört, es ist ja nur eine Bachelorarbeit, also mach ruhig und so. Aber irgendwie ist da so ein eigener Anspruch drin, der recht hochgesteckt ist. Und ja, ist das. War auch immer mal schwierig dann damit, ja. Ja. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass es irgendwie total schwer war, überhaupt wissenschaftliches Material zu finden. War das dann der schwierigste Teil und wie hast du das gemacht? Zum Thema Beatboxing gibt es verhältnismäßig, also gibt es eigentlich sehr, sehr wenig, gerade wenn man jetzt wissenschaftliche Arbeiten sucht, wissenschaftliche Auseinandersetzungen, Publikationen damit. Ist sehr überschaubar. Also ich glaube, ich habe einen Großteil davon halt gefunden. Ich kann auch halt nicht einfach in eine Bibliothek gehen. Also ich habe mehrere Bibliotheken versucht, auch Deutsche Nationalbibliothek. Und da findet man auch nur zwei deutsche Lehrwerke, also so Anfängerwerke, wo man eben gerade für den A bereich würde ich sagen, sowas findet. Aber ansonsten gibt es vielleicht so ein Hip-Hop-Lexikon, wo dann mal eine Erwähnung stattfindet. Also es gibt so Hip-Hop-Kultur, gibt es ja auch viele Viele, viele Publikationen inzwischen. Aber da gibt es dann irgendwie, spricht man dann von den fünf Pfeilern des Hip-Hop, so DJing, Graffiti, Pipapo und Beatboxing gehört da auch dazu. Aber da steht dann irgendwie in einem, weiß nicht, 500 Seiten jetzt mal grob gesprochen, steht dann irgendwie ein halber Absatz dazu. Ja, okay. Genau, ansonsten ganz viel Recherche übers Netz, weil die Beatbox-Szene, und das verbreitet sich ja gerade jetzt ja noch mal mehr, vor allem online über YouTube, über Blogs, über Chats und WhatsApp-Gruppen und Pipapo. Und in dem Rahmen habe ich eben viel versucht zu gucken und eben vor allem, ne, also jetzt popwissenschaftliche Artikel oder eben Szeneartikel so aus der Community zu finden. Und da hat sich dann halt ein riesiges Lesezeichen-Repertoire in meinem Browser <lacht> angehäuft. Und ich habe versucht, eben darüber Sachen zu finden. Aber auch alle Texte, die ich habe, alle wissenschaftlichen Arbeiten, die ich habe, habe ich eben ausschließlich online gefunden. Das findet man nirgendwo in einem Buch, was man in der Bibliothek findet, bisher. Auch logisch, weil es ja wirklich noch eine sehr junge Kultur das ist, ne? also in den 80ern so hochgekommen in den USA und äh, dann irgendwann rübergeschwappt nach Deutschland. Das heißt, das Ganze ist noch nicht sonderlich alt und ich glaube, dass es auch eine Weile gedauert hat, bis das so dann auch gesellschaftlich so auch nicht nur, <lacht> das ist ja Quatsch, was die da machen, sondern irgendwie passiert jetzt gerade, habe ich das Gefühl, auch so ein wissenschaftliches Interesse aufzukommen, wo Leute sagen: Ah, das ist aber, das verbindet ja ganz viele Sachen und das ist spannend, ja. Cool, also, das ist ja fast schon unkonventionell, im Internet so viel zu recherchieren über ja. ein Thema. Aber ja, immerhin hast du dort was gefunden. Hat dich das nicht manchmal auch so ein bisschen frustriert, dass du dann quasi im leeren standest Ja, voll, also weil äh, ich kann ja irgendwie herzlich wenig nachlesen oder mich auf andere Werke groß beziehen oder so oder Vorerfahrung oder einfach ein Schema oder einfach übernehmen und mich daran entlanghangeln, sondern ich musste viele Sachen halt selber durchdenken und systematisieren und das war eine echt schwierige Geschichte. Vor allem natürlich ist es eine wissenschaftliche Arbeit und da sollten ja im besten Fall oder auf jeden Fall auch wissenschaftlich fundierte Quellen dahinter stehen und das ist natürlich schwierig, wenn man dann mit dem äh, Online-Artikel von humanbeatbox.com irgendwie auftaucht, Aber ich habe das in Rücksprache natürlich mit meinem Dozenten. Es war die einzige Möglichkeit und also anders wäre es nicht gegangen. In der Hinsicht ist das natürlich ein totales Pilotprojekt, weil es ist so jetzt nicht völlig fundiert in allen Aussagen. Und spannend war dann natürlich auch noch, dass zu den Informationen, die ich gefunden habe, eben ja auch meine Erfahrung als Beatboxer irgendwie mit hineinspielen musste, um eben auch Systeme oder eben Sachen zu verknüpfen, die ich gefunden habe. Und genau daher ist es definitiv eine Pilotarbeit, die irgendwie einen Anfang darstellt, denke ich, und ja, vielleicht ein guter Überblick geworden ist. Ja, cool, dann wollen wir doch mal in den Überblick einsteigen. Wir reden jetzt der Zeit schon davon, aber kannst du kurz erklären, was für dich Beatboxing ist oder wie du das vielleicht auch dann gelernt hast zu definieren? Also die Definition meiner Arbeit ist sehr lang, das äh, weiß ich jetzt auch besser, aber grundsätzlich ist Beatboxing, glaube ich, einfach die Kunst, einfach nur mit Hilfe von dem menschlichen Artikulationsapparaten, also das fängt unterhalb der Rippen an mit dem Zwerchfell bis eben oben zur Nase, könnte man jetzt ganz grob sagen, Musik zu machen und Beats zu machen, also percussive Sounds ne, im Jargon. Also, Musik zu machen nur mit Hilfe der, der menschlichen Stimme und den Artikulationsorganen, die wir haben. Und genau, und das basiert eben ganz viel auf Imitationen, auf ganz viel äh, Sachen, Neuerfindungen von Sounds und so weiter. Also einfach gesagt, das Machen von Musik nur mit Hilfe des menschlichen Artikulationsapparates oder mit Hilfe der Stimme. Ich glaube, das ist das Einfachste, was Beatboxing ganz gut beschreibt. Ja. Okay, also man orientiert sich daran, was es an Instrumenten gibt und was die können und versucht es einfach mhm. so nachzuahmen und zu kombinieren, dass es klingt, als wäre es von Instrumenten gemacht. Ja, schon. Oder Instrumenten oder eben auch Gesang. Ne? Also mhm. wenn man jetzt sich ein Musikstück oder ein Song nimmt von einer Rockband, da ist ja irgendwie ein Bass mit drin, da ist ein Schlagzeug mit drin, da ist ein, eine E-Gitarre da drin, da ist noch ein Sänger oder eine Sängerin mit dabei und da sind verschiedene Instrumente einfach mhm. innerhalb von einem Song. Und genau, beim Beatboxing ist das ja irgendwie auch das Ding, das versucht wird, eben möglichst all diese Bereiche abzudecken, um eben so eine Illusion zu erzeugen oder eben… Ein ganzes Musikstück allein mit einer Person und nur mit Hilfe von der menschlichen Stimme eben äh, zu performen oder auf die Bühne zu bringen. Das ist ja, glaube ich, auch die große Attraktion. Also man macht das dann auch gleichzeitig. Also du bist gleichzeitig der Bass und singst gleichzeitig und nebenbei machst du noch eine Gitarre. <lacht> so ungefähr. Also, das wäre natürlich toll, wenn ich das könnte, aber wie gesagt, das ist eine Illusion irgendwie, dass es das wirklich so geht. Aber man kann diese Elemente mit reinbringen. Ich kann natürlich nicht gleichzeitig singen und einen Bass machen oder so. Das kann ich einfach nicht. Das ist äh, mir als menschliches Wesen nicht möglich. <lacht> aber äh, ich kann diese Elemente halt mit einfügen. Also der Bass taucht dann mal auf und dann ist der Beat ja da und bestimmte Sachen kann ich auch kombinieren. Genau, aber das ist so, zur Imitation kann man sich so vorstellen, diese Elemente werden mit eingebaut, damit das eben das Gefühl erzeugt, da ist ein gesamter Song, da werden ja verschiedene Sachen mit abgedeckt. Und das ist auf der einen Seite, sind das Imitationen natürlich. Also wenn man anfängt mit dem Beatboxing, imitiert man natürlich ein Schlagzeug. Also hat man so eine Bassdrum, ne, und dann hat man also das war jetzt schon die Snaredrum, aber eine Snaredrum zum Beispiel oder eine Hi-Hat, dieses Ufo. dann. Und das ist ein Schlagzeugimitation. Genau, und dann gibt es ganz viele Versuche, so auch Synthesizer und sowas zu imitieren und Bassläufe, also beim Bass gibt es viel so ein also Kehlgesang ne, letztendlich oder äh, mit so tiefen Lippenflattern, was wir ja schon hatten, solche Geschichten zu machen. Also es gibt dann verschiedene Artikulations- und Stimmtechniken, könnte man sagen, die bestimmte Sachen darstellen können. Und es ist aber immer so, das ist ja irgendwie auch das Spannende, wenn jetzt zum Publikum da sitzt und die sagen, und ich mach würde das Publikum erkennen, ah, das ist ein Schlagzeug, verrückt. Aber auf der anderen Seite klingt ein Schlagzeug nicht so. Ja. Also, wenn jetzt mal wirklich ein Schlagzeug spielt, klingt das komplett anders, aber es wird als solches identifiziert. Und das ist dann ja auch ein spannender Aspekt, ne, dass irgendwie das Gehirn irgendwie Sachen so, ah, okay, das ist ein Schlagzeug offensichtlich. Ja, klar. Aber Beatbox hat einen komplett eigenen Sound. Also, das ist ein eigenes Instrument, man kann eben sagen so, ne, jedes Instrument hat einen eigenen Klang und Beatboxing hat das auch. Aber es basiert auch viel auf Imitationen, aber auch ganz viel auf der Entwicklung von ganz eigenen Sachen, die eben gar kein Instrument ja. abbilden können. Ja. ja. und darf ich jetzt mal so ganz blöd fragen, wie macht man das? <lacht> also ich wüsste jetzt nicht, wie hm. ich ein Schlagzeug nachmache oder wie ich irgendeinen super speziellen eigenen Sound entwickeln kann. Hm. Ja, probieren, ganz viel probieren, ganz viel hören, ganz viel andere Beatboxer sich anhören, äh und Beatboxerinnen, von denen es übrigens viel zu wenige gibt, viel zu wenige, viel mehr Frauen ins Beatboxing unbedingt. Na, vielleicht können äh, wir ja jemanden motivieren. Jemanden motivieren. Also wie macht man das? Äh, naja, also wenn ich jetzt jemanden das zeigen würde, würde ich halt anfangen, Schlagzeug mir vorstellen. Es gibt diese drei Basic Sounds, also die Bassdrum, das ist diese große, die mit dem Fußpedal angeschlagen wird, also ein Also würde ich jetzt sagen, soll ich es mit dir kurz machen, oder? Oh wow, okay, oh, wir können es du? testen, ja. ja? okay. <lacht> Also wenn jetzt, sag nochmal, P. P. Das kennst du ja, einfach aus der Sprache. Jetzt flüster mal das P. P. Genau. Und jetzt machst du das weg. Dann hast du ein... Das ist der Start der Baseball. Also man geht sozusagen zurück und das ist jetzt natürlich noch so ein... recht kraftlos, könnte man sagen. Und das müsste man dann jetzt trainieren. Da gehört natürlich auch Muskulatur dazu. Und mit ein bisschen Übung gewöhnt sich die Muskulatur daran Dann hat man so einen kräftigen... So klingt das dann ungefähr. oder oh, okay. Genau, und dann gibt es natürlich wieder verschiedene Bassdrum-Sounds, weil es ja auch dann gibt's ja. oder … also … oder... Äh, ja, kann man kombinieren. Ja. Und genau, das heißt, es gibt dann wieder zu jedem... also so würde ich anfangen. ne? Also ja. die Bassdrum, dann gibt es die High-Hat, also... Und dann gibt es eine Snare-Drum, da kann man einfach anfangen mit einem K und dasselbe ja. K und... Und dann... Ah. Und schon hat man so den ersten Beat, genau. Nur ganz kurz, wenn ich jetzt hier quasi die ganze Zeit Buchstaben nehme und die modifiziere, ist das dann nicht auch irgendwie eine Art Sprache? Ja, es ist auch eine Sprache, natürlich. Sprache vermittelt ja vor allem Informationen. Ne? wenn mhm. wir uns unterhalten, so wie wir das jetzt machen, ist ja irgendwie, du fragst mich Sachen, du willst was wissen, ich gebe dir Informationen, so ganz grob gesagt. Und das ist beim Beatboxing, also in der semantischen, also äh, in der Ebene ist es eben nicht so. Also wenn ich jetzt Beatboxe, will ich dir damit nicht sagen. Ähm, ein wunderschönen guten Tag dir, das Wetter ist fantastisch, sondern, äh, ich mache halt Rhythmen und Beats und das vermittelt natürlich auch Informationen, aber auf einer anderen Ebene. Ich denke, dass da viel mehr eine emotionale Ebene so hineinspielt. Mhm. Also wenn ich Musik höre, ist ja auch irgendwo im besten Fall, wenn sie mich berührt oder bewegt oder mich, was auch immer mit mir macht, dann ist das ja auch was, was vermittelt wird dadurch. Ne? Oder durch einen gesungenen Text, aber da haben wir wieder Sprache, also gesprochene Sprache, die ja. Informationen vermittelt. Beim Beatboxing ist es, eine Sprache, ja, aber ich würde sagen, es ist eine Sprache, eine konsonantische Sprache, also mhm. vor allem artikulatorisch. Das heißt, wir haben ganz viele Geräusche und Laute und die große Gemeinsamkeit ist natürlich, dass es denselben Ursprung hat, ne? Nämlich eben unsere menschliche Stimme und all das Ganze drumherum von den Muskeln und Zunge und Lippen und was dazu gehört. Ja. Okay, das heißt, theoretisch kann eigentlich jeder Beatboxen, der seine Artikulationsorgane benutzen kann. Ja. Aber ich weiß nicht, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen konnten dich ja gerade nicht sehen. Ich war super fasziniert, wie dein Kehlkopf nach oben und unten gehüpft ist. Also das sieht jetzt schon nicht aus, als ob das so easy ist. Das muss man doch bestimmt auch trainieren. Gehst du dann ins ähm, Fitnessstudio für die Zunge? <lacht> Nein. <lacht> äh. Nee, ich würde sagen beatboxing ist so ein bisschen das fitnessstudio für die stimme würde ich sagen mhm. also wie lernt man das also man muss irgendwie glaube ich angefixt sein ich glaube das ist das was so die leute die beatboxen die ich kennengelernt habe so auf jeden fall alle gemeinsam haben die haben irgendwie haben sie festgestellt boah das ist ja krass also haben sie irgendwie damit angefangen und dann konnten sie nicht mehr aufhören das heißt ständig überall sachen probieren und auf einmal kommt ein neuer sound unter und dann wow und den baut man dann mit ein also es ist Üben, ich mache das nicht so, dass ich mich jetzt, als würde ich jetzt Gitarre spielen, dass ich mich jetzt sage, ich setze mich zwei Stunden am Tag hin und probe, mhm. das kann ich nicht so gut. Das ist doch bestimmt auch super anstrengend, oder? Das ist auch super anstrengend. Also klar, ja. bei der Gitarre musst du auch die Seiten zupfen und das tut mhm. vielleicht an den Händen irgendwann weh, aber zwei Stunden am Stück die Zunge überall hinwirbeln und den Kehlkopf so hüpfen lassen, voll. wie du es gerade gemacht hast. Ja, voll, genau. Also Kleine Einheiten ist immer zu empfehlen. Mhm. Also genau, einfach probieren und üben. Und wenn da jemand dabei ist, der oder die sich sagt, wow, das ist total krass und ich kann damit nicht aufhören, dann beginnt das Üben und das Trainieren von ganz alleine. Und dann, ja entwickeln sich eben die Sachen, glaube ich, stückweise von alleine, aber eben viele Sachen kriegt man ja auch Input, du guckst dir YouTube-Videos an, siehst einen Beatboxer oder eine Beatboxerin live auf der Bühne und das ist dann auch so ein Ding von, wow, okay, diesen Sound, das, was die da gemacht hat oder der gemacht hat, das will ich unbedingt auch, also wie komme ich da hin und äh, ja, auch so ein sehr fließender Prozess, wie man eben was, was erlernt, denke ich, wo man Lust drauf hat, ja. Okay, und ähm, wenn man jetzt also seine Stimme so trainiert oder die Artikulationsorgane, hast du das dann im Alltag gemerkt oder gibt es da so eine Art Mehrwert, den man auch daraus zieht? Also ein Mehrwert, hm, schwierig zu sagen. Ich würde behaupten, also auch durch meinen sprechwissenschaftlichen Background, dass sich da vieles ergänzt hat nochmal, also mhm. dass ich eben, glaube ich, relativ präzise Sachen ausführen kann. Das heißt, wenn ich jetzt ganz einfach mache deine Zunge an den weichen Gaumen oder so, also der hintere Teil sozusagen äh, im Mundbereich, hinter diesem Hügelchen, hinter den Zähnen ist der harte Gaumen, dahinter kommt der weiche. Oder einfach so Vorgänge. Also ich, ich glaube, ich kann mir deutlich besser vorstellen, was genau im Mund passiert und kann das eben auch ganz gut benennen. Weil wenn wir jetzt normal sprechen miteinander oder Jemand, der sich jetzt nicht mit der Stimme noch mal intensiver oder mit Artikulationen auseinandergesetzt hat. Das funktioniert einfach so. Wir haben es gelernt. Es hat sich automatisiert. Darum können wir einfach ohne nachzudenken sprechen. Und das ist ja auch gut. weil ansonsten würden wir die ganze Zeit nachdenken müssen, was jetzt im Mund als nächstes passiert. Und das ist so eine so eine Sache des Automatisierens. Und ich glaube, genau das hat sich auf jeden Fall, denke ich, verbessert. Das heißt, ich glaube, muskulär sind einfach Muskeln da, die ich relativ koordiniert bewegen kann. Und das ist, glaube ich, schon ein Mehrwert, auch in der Sprechwissenschaft vielleicht äh, einfach sagen zu können, jemanden, ah, probier doch mal das, und relativ genau mhm. benennen zu können, was im Mund passiert. Ich glaube, das ist so der Mehrwert für den Alltag. Ansonsten, abseits des Studiums, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da einen riesigen Mehrwert draus ziehe, außer dass Leute sich dafür anfangen zu interessieren und sagen, boah, was ist das, und verrückt, oder, ja, genau. Es hat mein Leben in der Musik sozusagen bereichert, natürlich, aber ich kann jetzt nicht irgendwie besser Fahrrad fahren oder so <lacht> Naja, wahrscheinlich mit besserer musikalischer Untermalung Fahrrad vielleicht, fahren. Vielleicht, ja, ja, das stimmt. Aber du hast jetzt die ganze Zeit schon erzählt, dass du besser beschreiben kannst, was wo gebildet wird und so weiter und so fort. Kannst du das vielleicht nochmal näher erklären? Also was haben wir für Vokabular, um zu beschreiben, was ich wie mache? Also du hast mir das ja gerade kurz mhm. erklärt mit mach ein P und mach ohne Ja. Aber du musst das ja irgendwie aufgeschrieben haben. Aufgeschrieben, ja. Also ich habe jetzt in der Arbeit an sich, habe ich jetzt nicht direkt großartig äh, Sachen transkribiert, die es gibt. Also ich habe jetzt mir nicht Beats genommen oder ne, also fertige Patterns von einem Beatbox-Beat und habe die jetzt transkribiert. Das ist auch schwierig, weil es eben… Mh, Ähnlich wie in der Musik, da gibt es ja Notenschrift, ne? also einfach Notation. Und da gibt es auch Ansätze für Speedboxing, aber das ist schwierig, weil ist noch nicht so alt. Die Notation, Notenschrift hat eine deutlich, deutlich, deutlich längere Geschichte und dementsprechend auch schon eine große Forschung hinter sich. Ja, einfach einen großen, langen Prozess. Und ähm, in der Hinsicht aufschreiben ist schwierig, weil es gibt keine einheitliche Art und Weise, wie man sowas aufschreibt. Es gibt Sachen, die vereinfacht sind. Ne, schreibt man dann wirklich so mit Buchstaben, also für eine Bassdrum ein P und dann schreibt man für eine Hi-Hat, dieses Z -Z, schreibt man einfach ein T und ein S und dann schreibt man ein K äh, für, die, für die Snare-Drum. Das geht. Klar, das ist ganz simpel, aber wenn man es genauer haben will, wird es dann schon schwierig. Und da gibt es so Ansätze für Notation, ne, so in Kombination mit auch Notenschrift, also was ja auch dann rhythmische Informationen liefert, Vierviertel oder also Viertel, Achtel, Sechzehntel, 32 in einem Viervierteltakt, in einem Dreivierteltakt und so weiter. Genau, und dann gibt es aber auch Ansätze, das sind jetzt Notationen. Und dann gibt es ja noch die Frage der Transkription. Also wenn jemand jetzt wissen möchte, wie genau wird das passiert? Das ist ja schön, dass ich jetzt weiß, dass es da kommt, die Bassdrum an dieser, auf der drei und auf die vier, die das und so weiter. Aber wie, wie bilde ich das jetzt ab? Weil ein Beatboxer oder zwei Beatboxer machen möglicherweise auch für denselben Sound nicht dasselbe im Mund. Ja. Ne, gibt es auch Sounds, die werden unterschiedlich gebildet, klingen aber gleich. Also gibt es auch so Transkriptionsversuche, äh, wie man eben sowas darstellen könnte. Also weniger. Also mehr der Weg dahin, genau. Und da habe ich versucht, einfach diese Sachen, die es schon gibt, zu sammeln und dem in die Arbeit zu packen. Aber ich glaube, für jetzt jemanden, der Beatboxing lernen möchte oder so, ist das Anfang sehr komplex. Und ich glaube, da helfen so unter einer Anleitung, am besten äh, live in Personen und in Farbe und so, eben einfache Transkriptionen wie eben das PKZ ja, und so ja. weiter, um einfach was festzuhalten. Aber ich aus Erfahrung weiß ich auch, dass nicht sonderlich viele Beatboxer eben so eine Notationssysteme verwenden. Was, genau, weil was einfach für sich autodidaktisch ja, üben und damit einen eigenen Rhythmus oder Sachen erfinden. Ja. Okay, also das heißt, du kannst dir also deine eigenen Rhythmen und deine Musik gar nicht aufschreiben. Das ist alles nur im Kopf. Ja. <lacht> ja, das ist auch ein Problem. Ja, durchaus. Okay. Aber denkst du dir dann quasi jedes Mal was Neues aus? Also wird immer improvisiert oder hast du schon den Song im Kopf? Mmh, nee, also wenn ich, wenn ich für mich alleine beatboxe oder auch auf der Bühne, das ist tatsächlich improvisiert. Was heißt improvisiert? Ich glaube, das lässt sich ganz gut erklären wie so ein Bausteinprinzip. Ne? Ich kann hm. ja bestimmte Sounds und mag vielleicht bestimmte Beats oder bestimmte Melodien auch besonders gerne. Mhm. Also habe ich die schon öfter gemacht, also greife ich darauf zurück, aber habe dann auch wieder die Möglichkeit, dann natürlich wieder was zu verändern oder sie wieder woanders mit einzusetzen oder so. In der Hinsicht ist es eine gedankliche Notation, könnte man sagen. In der Band jetzt ist es natürlich schwieriger. Da ist es aber auch tatsächlich so, dass sie nicht aufgeschrieben sind sondern dass wir da ganz einfach mit Audios arbeiten, aufnehmen okay. und daneben gucken, was habe ich da genau gemacht. Aber erstaunlicherweise kann ich mich auch meistens sehr gut erinnern. Es ist aber schon, glaube ich, so, dass ich keinen Song jetzt mit Elsa K., mit der Band äh, exakt gleich wiederholen könnte, sondern habe sozusagen eine Orientierung oder einen groben Fahrplan, was passiert und darin kann ich eben variieren. Und das finde ich auch irgendwie ganz gut. Das liegt mir, glaube ich, auch besser als jetzt, von der Notation, jetzt sagen wir mal, ich habe ein Notenblatt vor mir und davon abzuspielen, das fällt mir schwer. Ja. Abgesehen davon, dass ich auch gar keine Noten lesen kann. <lacht> <lacht> Na, noch besser. Richtig. <lacht> ja, aber Ich finde das eigentlich auch total cool, weil dann bist du quasi jedes Mal voll im Gefühl dabei. Also so stelle ich mir das jetzt vor, weil wenn man hören muss und fühlen muss, was kommt jetzt, was passt jetzt, dann bist du ja echt total drin. Ja, genau. Ja. Schon. Das ist ja, glaube ich, das, was man beim Rap, jetzt Freestyle-Rap, das nennt man, glaube ich, den Flow, ne? der yeah, Flow. Yeah. Also man ist im Flow, <lacht> es passiert einfach, es ist wie Sprechen automatisiert und es läuft einfach ab. Mm -hmm. Da muss ich nicht mehr viel nachdenken, sondern es passiert einfach und dann bin ich eben, weil ich das länger mache, einfach in der Lage zu variieren, so wie ich ja auch jetzt gerade mit dir, indem ich mich mit dir unterhalte und du mich Sachen fragst und ich spontan antworten muss, eben auch darin mir was sofort einfallen lassen kann, was ich sage und wie ich das umsetze. Das heißt, wir sind auch total im Flow. Wir sind super im Flow, <lacht> ganz genau. Wunderbar. <lacht> ja. Okay, ja. Mich würde auch noch interessieren, wie man überhaupt aufs Beatboxen gekommen ist. Also dass man quasi irgendwie immer mal Geräusche ausprobiert. Also ich glaube, jeder von uns hat als Kind zumindest oder jetzt noch manchmal Furzgeräusche mit dem Mund gemacht, mhm. also dass da irgendwie noch was anderes auch als Sprache geht, ist klar. Aber wie ist das so, Naja, ich will jetzt nicht sagen kommerzialisiert worden, aber ja schon ein bisschen. Also es ist ja bekannt, äh, Künstler treten auf und so weiter und so fort, es ist ein anerkannter Musikstil. Mhm. Wie kam es dazu? Meinst du jetzt so geschichtlich gesehen oder? Ja, oder auch vielleicht. Ähm was deine Meinung dazu ist, wie das entstehen konnte oder was du auch in deiner Arbeit herausgefunden ähm, hast. Also wenn man jetzt so ganz grob auf die Geschichte zurückguckt, wie das angefangen hat, ist das eben ne, aus der Hip-Hop-Kultur na, jetzt haben wir alle eine, eine Bluetooth-Box dabei und können halt Musik einfach abspielen. Das war in den 80ern, glaube ich, noch deutlich schwieriger. Gerade, glaube ich, in den Ecken, wo eben vor allem die Hip-Hop-Kultur groß geworden ist. Da war einfach auch nicht das Geld da. Und ähm, Hip-Hop wurde ja dann vor allem mit Drum-Machines, Drum-Computern äh, gemacht. Also die Musik jetzt an sich. Das heißt, das sind dann so auch Drum-Samples. Das heißt, ein Sample wäre zum Beispiel eine bass drum so, und das wird dann eingefügt so und äh, im Computer sozusagen arrangiert. Und dann hat man am Ende einen Song. Das sind die Drum-, also die Beat Beatboxen wurden die auch genannt. Beatboxes, ne? Und daher. Ah, okay. aha, ganz genau. Wow. Und das hatte man halt nicht immer dabei und war halt auch sündhaft teuer, so ein Gerät. Gerade damals, kann ich, ja, unleistbar. Aber wenn man jetzt Bock hatte, auf der Straße mit seinen Leuten zu rappen oder Mucke zu machen oder zu tanzen oder was auch immer, dann äh, war das eben, glaube ich, das einfachste Mittel. Also haben Leute anscheinend angefangen, Sachen zu imitieren und eben die Beats selber zu machen. Also eine menschliche Beatbox. Eine menschliche Beatbox, ganz genau. Daher ah, kommt cool, der Name. Daher kommt der Name. Daher kommt der Name, genau. Also es gibt ja auch den Begriff von Human Beatbox. Ah, okay. Ne? Und das war, glaube ich, so der Beginn. Das wurde dann vor allem auch als Human Beatbox bezeichnet oder Human Beatboxing. Und ich glaube, dieses Human hat sich einfach weggedacht. Also, weil jetzt ist es für viele, viele Leute ein Begriff. Und wenn man von Beatboxing spricht, ist relativ klar, dass man da nicht davon spricht, dass man mit irgendwelchen Gerätschaften Musik produziert, sondern dass es eben mhm. um das Human Beatboxing geht. Genau. Und das wurde dann, ja, in den 90ern, so 2000er, war das dann ja auch in Deutschland mit dem, auch dem Aufkommen der Hip-Hop-Kultur oder mit dem, mit dem Höhepunkt ja auch der Hip-Hop-Kultur oder einem dem Höhepunkt, da will ich jetzt hier, uh, auf Glatteis, wenn ich mich jetzt hier bewege. <lacht> äh, war das natürlich auch ein Ding, ist total populär geworden durchs Internet. Einfach mhm. durch die Möglichkeit, dass man Videos hochladen kann, dass man Sachen teilen kann und dadurch hat das, glaube ich, einen immensen Bekanntheitsgrad erreicht. Und was da inzwischen ja auch passiert, kann ich jedem empfehlen, einfach mal, Beatbox äh, bei YouTube eingeben und man findet nicht nur diesen recht korpulenten Franzosen, der bei der Talent-Show Michael Jackson nachmacht, sondern wirklich äh, unglaubliche Sachen. Und genau, ich glaube, das hat sich vor allem medial verbreitet. Ganz riesig, weil es einfach eine Attraktion ist irgendwie. Ne? Eine Person, die so viele Sachen machen kann, so würde ich sagen, das, das ist es. Okay, also von der Straße ins Internet. Von der Straße ja. ins Internet und genau und damit auch zu einer eigenen Kunstform. Ne? Ja, das ist ja auch das Potenzial unter anderem dabei, finde ich, dass es eben im Internet so allzugänglich ist, dass man sich kein teures Equipment besorgen muss, sondern jeder kann zu Hause das Video anmachen, versuchen, das nachzumachen, an sich arbeiten und irgendwie dazu kommen. Klar, es ist ein langer Weg, aber das ist ja irgendwie echt cool, dass da so wenige Barrieren mhm. geschaffen sind. Voll, auf ja. jeden Fall, ja, also ich glaube, am meisten lernt man immer noch wenn man sich mit Leuten trifft, die das können, die das machen oder sich darin eben auch, ne? meine, eine Gruppe von Leuten, die da total Feuer und Flamme sind und dann lernt man, glaube ich, noch deutlich schneller, weil jeder bringt eine Idee und zeigt dem anderen das, was jetzt einfach deutlich schwieriger ist über mhm. ein YouTube-Video, natürlich. Ja. Ne? Aber es ist natürlich eine Möglichkeit und die Community gibt es ja, die ist ja auch ziemlich, ziemlich groß und ziemlich international organisiert. Das heißt, dem steht eigentlich außer Corona momentan auch nichts im Wege, das zu tun. Ach naja, wenn das online ist, dann kann man sich ja Geht auch. zu Hause ausprobieren, ja. per Videochat dazu schalten und das dann alles austesten. Voll, ja. Okay, äh, nehmen wir jetzt mal an, ich kann alle einzelnen Sounds, ich habe ganz viel geübt. Mhm. Wie wird da ein Lied draus? Also wenn du alle einzelnen Sounds <lacht> kannst, dann bin ich beeindruckt. Okay, ja. <lacht> ich glaube, es gibt so viele Millionen Sounds, weil eben so viele Leute das machen und jedes Mal bringt jeder was Neues mit. Also, es gibt ja auch Sounds, die nach Beatboxern oder Beatboxerinnen benannt sind, die diesen Sound entwickelt haben. Sozusagen. Also kann man das gar nicht kategorisieren, sondern. Schwer, glaube ich. Weil es so schnell wächst, mhm. sich super schnell entwickelt. Und es gibt ja auch kein, keine Kategorisierung. Es gibt nirgendwo ein, eine Sammlung, ein Lexikon oder irgendwas, wo die einen eindeutigen Namen haben. Es ist alles sehr Grauzonen und sehr durcheinander, äh, was auch schwierig ist. Aber genau, das wäre ja irgendwie mal was, sowas zu sammeln. Ja, ne? gibt ja hier, ihr lieben Wissenschaftler da draußen, legt los. Aber wie wird das zum Song? Also, sagen wir mal, ein Element ist ein Beat, also ein mhm. Schlagzeug, also habe ich jetzt ein Beat. Das ist jetzt das Schlagzeug. Und jetzt will ich einen Bass mit einbauen, habe ich so Genau, so was, hätte ich schon zwei Elemente. Und ich könnte dann zum Beispiel noch eine Art Melodie mit einbauen, die dann vielleicht sowas wie eine Gitarre oder einfach ein weiteres Element wäre. Also. Und schon habe ich sozusagen schon eine Songstruktur. Ja. Das ist nicht mehr nur ein Instrument, sondern es sind mehrere Sachen in einem. Genau. Ja. Das heißt, ich habe dich gerade ein bisschen beobachtet. Mhm. Du hast erst das Schlagzeug gemacht, das war ja kombiniert aus diesen ganzen P, und K Küs, und S und, und sowas, und so. was du erklärt hast. Genau. Dann hast du immer kurz Pause, also nicht Pause gemacht, aber das Schlagzeug war aus. Ja. Und dann kam der Bass. Aber die Stimme war irgendwie währenddessen. Währenddessen. Wie? Ja. wie geht das? Wie geht das <lacht> ist das möglich? <lacht> ja, nee. Ähm, da muss man jetzt auch ein bisschen ausholen. Also ja, genau. Da kommt man, glaube ich, zu dieser Illusion, von der ich auch gesprochen habe. Also beim Beatboxing. Also es ist eine Illusion. Wir können oder der Mensch kann nicht Sachen gleichzeitig machen. Ich kann nicht gleichzeitig singen und dann noch äh, sagen wir, einen Text singen und dazu noch einen Bass und einen Beat machen. Das geht nicht, okay. weil das ist vorbei. So mit den Möglichkeiten, die wir haben. Das heißt, es funktioniert durch so Sachen wie Auslassung. Ne? Also wenn ich jetzt und jetzt füge ich sozusagen äh, an das, einen, einen Bass ran. Also Auslassung meine ich damit. Es ist manchmal auch so, dass dann einfach ein Sound weggelassen wird und an der Stelle kommt dann einfach was anderes rein. Aber da das ja so ein flowender Beat ist, da es einfach kontinuierlich weitergeht, tut das dem keinen Abklang, sondern man denkt, ah, okay, das, das, das rhythmische Gefühl stimmt ja noch. Ja. Also haut das hin. Das ist so eine Sache, wie das so entsteht. Und dann zu dem Mehrstimmigkeit, das ist ja genau dieses Ding, ne? also mehrere Sachen gleichzeitig. Mhm. Also ich habe die Stimme, dafür müsste man das so ein bisschen auseinanderklabüstern. Wenn ich jetzt von der menschlichen Stimme spreche, dann würden wir jetzt sagen, das ist, sind ja auch … also alles Ba und … und. Ba. Das sind jetzt Laute, die du mit deinen Lippen machst? Genau. Okay. Das heißt, gesprochene Sprache ist, glaube ich, so eine Mischung aus der Stimme. Also jetzt sprechwissenschaftlich gesagt, wir haben da ja zwei Stimmlippen im Hals oder Stimmbänder, so also auch umgangssprachlich. Und die schwingen, die werden in Schwingungen versetzt und dadurch entsteht ein Ton. Also wenn ich den Mund jetzt einfach aufmache und äh, kommt da ein Ton raus, dann ist da dieses … Okay, das ist also die Stimme an das sich. Ist, das ist die Stimme das an sich. Das ist noch kein Laut. Genau. Okay. Das ist noch kein Laut. Und dann gibt es. Um das für Speedboxing anzuwenden, gibt es noch die zweite Ebene. Das ist dann eben die Artikulation. Also um jetzt dieses ah, diesen einfachen Ton, der rauskommt, der ist ja schon dadurch moduliert, dass ich einen Mund habe und wenn ich den aufmache, haben wir einen Vokal, nämlich a. Aber wenn ich jetzt la sage, la, la, la, dann passiert ja was. Dann macht die Zunge was und das nur dieses la ohne die Stimme wäre ein Laut. Würde ich jetzt so wäre ein Laut im Beatbox-Sinne. Sagen wir so. Okay, ja. Also ich würde so unterteilen: Es gibt Stimme und es gibt Artikulation und das ist beim beim Beatboxing auseinanderklabüstert. Das heißt, es gibt den Einsatz von Stimme und es gibt nur artikulatorische Sachen. Artikulation, da passiert keine Stimme, da kommt kein, keine Stimme dazu. Das heißt keine Stimme dabei. aber … Das ist nur Luft und Lippe, oder? Das wie? ist nur Luft und Lippe? Okay, genau. und Zunge und Zungepf und, und, und, und, und was auch immer. Und so weiter und so fort, genau. Okay, ja. Und wenn ich das dann äh, zusammensetze, also dann habe ich die Stimme natürlich, da kann ich jetzt so, sowas machen natürlich. Äh, das wäre jetzt nur Stimme, aber mhm. ich habe jetzt am Anfang auch schon wieder so ein ne, rangesetzt. Mhm. Ah, wäre jetzt nur Stimme. Also zweite. Oder eben, genau, da gibt es dieses Humming, heißt das, das heißt, das ist eigentlich, als wenn man HM sagt, also M. Hmm". So wie Summen ungefähr. Wie Summen, genau. Ja. Das Summen. Und beim Summen steht der, der Mund zu. Das heißt, hier vorne kommt keine Luft raus. sondern das geht dann hier oben durch die Nase. Mhm. Und wenn man Sachen gleichzeitig machen möchte, also mhm. … Muss man Sounds finden, weil der Mund ja zu ist und da keine Luft rauskommt, bei der man keine Atemluft verwendet. Das heißt, ich muss, wenn ich zum Beispiel … Du könntest das ganz einfach machen, du kannst doch bestimmt schnalzen. Also, nee, Quatsch. Nee, wie war's denn? Genau. Ja. Und das ist ein Sound oder ein Geräusch, da brauchst du, musst du weder ein noch ausatmen. Ja stimmt, das passiert Na? nur durch das Klappen meiner Zunge. Genau. Wenn du jetzt sagst, da merkst du, da kommt Luft raus. Da kommt Luft raus. Stimmt. Und wenn du jetzt einfach, kannst ja mal ausprobieren, wenn du einfach hm. … Genau. Und dann hältst du den Ton und machst mal Schnalzen dazu. Hm. Es funktioniert. Ah, wow. <lacht> wow. Fantastisch. Wenn du jetzt aber … Und dann versuchst du ein P zu machen, -p. geht's nicht. Nee, da höre ich auch. Stimmt. Genau. Das heißt, als Beatboxer oder Beatboxerin, wenn du so mehrstimmige Sachen gleichzeitig machen willst, musst du gucken, dass du Geräusche und Sounds findest, wo eben weder ein noch ausgeatmet wird. Okay. Genau. Und dann ist das möglich. Und die Vielzahl ist enorm, was da so alles geht, aber ja, das ist so, glaube ich, hm. zum Verstehen. Das heißt, du atmest weder ein noch aus? Äh. <lacht> Niemals. <lacht> Nein, also wie machst du das denn mit dem Atmen, wenn du nicht ein-, nicht ausatmen darfst, weil das hört man ja? Ja, also ich mache ja nicht die ganze Zeit Stimme und Artikulation, um jetzt in diesen zwei Kategorien zu denken, sondern ich mache ja ganz unterschiedliche Sachen. Und beim Atmen, beim Beatboxing, das ist, das unterscheidet sich ja halt total vom Sprechen, ne? weil wenn wir sprechen, dann atmen wir die ganze Zeit aus und irgendwann ist ja da die Luft alle und dann müssen wir Atempause machen, einatmen und dann können wir wieder weiterreden. Und beim Beatboxing funktioniert es so, dass es Sounds gibt, bei dem man ausatmet und Sounds gibt, bei dem man einatmet. Das heißt, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, sagen wir mal, ich mache einen, da geht Luft raus. Das ist jetzt ein Lippenflatter und dann ne? geht Luft raus. Und ich habe aber auch Sounds, wie jetzt so Snare-Drum-Sounds, wo ich einatme, also ein, da atme ich eben ein. Das ist kein Sound, den ich nach außen mache, sondern wo ich Luft reinholen kann. Hm. Und genau, und das heißt, man muss die ganze Zeit gucken, dass man so eine Balance hat zwischen äh, der Luftpegel im, im, im, im Körper ist gut, man, weil sobald man sich halt verspannt, also wenn man jetzt lange sprechen würde, und dann wird das immer anstrengender, weil man nicht Luft holt und dann klingt die Stimme auch nicht mehr gut ja. und dann ist man nicht mehr locker hier oben. Und das ist beim Beatboxen eben genau dasselbe, das heißt, man muss üben, so eine Balance zu finden. Und dafür braucht man natürlich ein großes Repertoire an Sounds für die Ausatmung und Sounds für die Einatmung. Oder man macht eben auch die Einatmung oder Ausatmung als Sound selbst. Also wenn ich jetzt, ich mache zum Beispiel so Sachen wie, also da habe ich jetzt hm. zum Einatmen und zum Ausatmen. Ja. Dieser Werbungssound, wenn man eine ganz leckere Flasche Bier getrunken hat, dann also, ah. genau. Zum Beispiel, das, das ist ja auch schon Sound. Ne? <lacht> ja. Kann man ja irgendwie alles nehmen so als Geräusch. Und das ist, glaube ich, so die Atmung. Also es gibt Weiß nicht, ein paar haben vielleicht Zirkularatmung, das, was man beim Didgeridoo-Spielen verwendet. Also die Leute, wenn die Didgeridoo spielen, die hören ja nicht auf und die müssen ja die ganze Zeit ja. reinpusten. Dieses Beatboxing ist nicht Zirkularatmung, das heißt, da sorgt man dafür, dass man kontinuierlich Luft holt und das geht durch die Nase. Also man atmet durch die Nase ein und gleichzeitig pustet man Luft durch den Mundraum. Äh, komplex, genau. Aber das ist okay, es nicht beim Beatboxing. Es nicht. Okay. Aber es gibt es, ja. Ah, spannend, okay. Das heißt, man muss echt am besten ohne zu denken, während man total im Flow ist, die ganze Zeit auf irgendwie einem guten Level ein- und ausatmen, mit tollen Sounds, in einem Rhythmus und einer Stimme <lacht> kombinieren und damit genau. auch noch ein Publikum entertainen, klingt total easy. <lacht> total. Naja, also ich würde eben auch, ich habe jetzt irgendwie auch mich dann versucht, damit wissenschaftlich auseinanderzusetzen und irgendwie das, was ich gelernt habe, irgendwie zu systematisieren, so gut es ging. Und ich glaube, so würde ich halt niemandem Beatboxing beibringen. Also ich würde jetzt ja nicht und dann musst du die Zunge genau dahin tun und dann auf die Ein- und Ausatmung achten, sondern anfangen ohne, ohne Theoriehintergrund groß. Was ist das? Wo kommt das her? Und dann einfach loslegen und probieren, weil ich glaube ansonsten manchen Leuten hilft das bestimmt auch. Also bestimmte Anstöße zu kriegen, theoretische. Das funktioniert so und so. Aber ich glaube, das funktioniert durchaus probieren, weil wir können das alles. Wir müssen es nur üben und ich glaube. Beim Vermitteln, wenn ich jetzt mit Kindern arbeite oder Jugendlichen, gar nicht erst anfangen, jetzt feinste Details, mhm. wie man was machen könnte. So man fängt an, ah, so müsste es doch irgendwie sein. Äh, mag manchen helfen, aber ich glaube, einfach einfach loslegen. Einfach loslegen und nicht zu viel drüber also nachdenken. Ausprobieren, machen. Hören, ausprobieren. Und ganz wichtig, glaube ich, beim Beatboxing oder bei allen Sachen, es gibt immer Leute, die es 10 Millionen mal besser können. Ich würde auch nicht sagen, dass ich ein super geiler Beatboxer bin, überhaupt nicht. Sondern wenn ich mir Sachen angucke, bin ich noch sehr am Anfang. Mhm. Aber es gibt die, aber es ist einfach gut. Äh, einfach probieren, wenn man daran Spaß hat, einfach weitermachen. Und es gibt ja auch kein Falsch, oder? Es gibt kein Falsch, genau. Das ist das Coole eigentlich. Jeder, jedes Geräusch kann ein Sound werden. Mhm. Alles, was man macht. Ne? Also man kann ja auch irgendwelche Geräusche, was auch immer einem einfällt und sei es ein komisches Pupsgeräusch, das ist dann im besten Fall noch lustig, wenn man das in einem Beat einbaut. Ja. Was sind die verrücktesten Geräusche, die dir untergekommen sind? Untergekommen. Oder die du wahl ja. gemacht hast und dann total überrascht warst, dass das <lacht> auf einmal aus dir herauskommt. Ja. Oh, da habe ich tatsächlich, es gibt, ähm, das ist, das, man, oh, das klingt jetzt bestimmt sehr verstörend, wenn man mich auch nicht sieht dazu, aber es ist so ein, <lacht> <lacht> ein ganz schöner, ist die Grille. Also. Einfach Genau, das ist, ja, das oder ist die Zikade. Das ist so ein einatmendes Pfeifen mit einem Krrr, macht man das und dann kommt da dieser Oberton, das dann so hoch wird. Äh, das ist cool, aber den finde ich schon faszinierend. Das ist schon schön, vor allem, dass da keine Stimme ist, und das mhm. ist ja wirklich nur ein Luftstrom. Und dann ähm, ziemlich spannend, was da bei mir rauskam. Es gibt so ein Genau. Und das habe ich mal ganz lange gemacht. Yeah. Also einfach gehalten, solange es ging. Und irgendwann kamen da dann ganz merkwürdige, ganz hohe Töne mit raus. Genau. Und das war beeindruckend. Das klang ein bisschen, äh, kann man sich nicht richtig vorstellen. Ich will es jetzt auch nicht vormachen. Okay. Das ist, äh, glaube ich, anstrengend, aber … Ein bisschen wie von einer anderen Welt, oder? Ein bisschen ich wie fand, von einer anderen Welt, genau. Also solche … Ja. Ja, genau. Und das fand ich cool, weil dann bildeten sich da oben beim langen Halten. Es klang ein bisschen wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Espresso-Kanne. Weißt du, das flatterte dann irgendwie. Ja. Und dann fing mein Zwerchfell hier unten ja. an zu flattern und es war ganz merkwürdig. Genau, ansonsten Geräusche, die mir einfach so untergekommen sind. Hunde bellen ist ganz cool. Und da ist dann auch dieses dabei. Ne? Also solche Sachen und dann, das ist das Cool. Dann merkt man irgendwie, ich habe irgendwie aus Versehen mich verschluckt und irgendwie. Und dann, hä, das ist ja witzig, was kann man damit machen? Und auf einmal, also äh, probieren und weiterentwickeln und einfach Spaß am Experimentieren haben. Ich glaube, das ist es so. Kann man sich dabei dann auch verletzen? Verletzen kann man sich bestimmt. Man kann, glaube ich, immer irgendwo was falsch machen. ist natürlich beim Beatboxing ganz besonders schwierig, weil. Es gibt ja nirgendwo jetzt einen gesunden Leitfaden des Beatboxens, wie mhm. es dann, ne, wie eine, eine gesunde Stimmhygiene gibt beim Sprechen oder solche Sachen, sondern es ist autodidaktisch, von ganz vielen Autodidakten zusammengetragen. Es gibt keine Schulen, es gibt keine Universitäten, es gibt keine Ausbildungsrichtung, es ist einfach da. Und es gibt durchaus Geräusche oder wie diesen Kehlgesang, wuh, wuh, wuh. ich würde das niemals jemandem beibringen, also weil es einfach… Eine unglaubliche Anstrengung für den Hals ist, das zu machen. Mich hat es auf dem Stand, auf dem ich jetzt bin, anderthalb Jahre gekostet, da hinzukommen, mit ganz viel Vorsicht. Mhm. Und das sind durchaus, es gibt auf jeden Fall Geräusche, gerade was mit Stimme zu tun hat, mhm. weniger artikulatorisch, die bedenklich sind, wo man einfach vorsichtig sein muss. Grundregel beim Beatboxing, wenn irgendwas wehtut, genauso wie beim Sprechen, genauso wie beim Singen, wenn irgendwas anfängt weh zu tun, aufhören. Aufhören, schon abspannen, Wasser trinken. Genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also gefährlich nicht. Es gibt so Sounds, es ist halt super anstrengend am Anfang. Und auch wenn man viel übt am Stück oder es viel macht, dann die Muskulatur macht halt schlapp irgendwann oder verspannt sich. Ne? Wie, beim, wie ein Muskel, also Muskelkater gibt es auch im Mund, auch in der Zunge. Das ist Pitze. ganz viel <lacht> Das heißt, in der Hinsicht, nein, es, man kann sich nicht drastisch verletzen. Bei manchen Sachen muss man aufpassen, aber genau, es kann schon mal sein, dass man so ein bisschen Kiefersperre mal so ein bisschen hat oder so mhm. passiert. Aber es ist nicht äh, bedenklich, überhaupt nicht. Nee. Okay, na, das ist ja gut zu hören. Ich meine, immerhin arbeitest du auch mit Kindern in ja. Workshops, wie du vorhin <lacht> gesagt hast. Das wäre gefährlich, wenn es gefährlich wäre. Genau. Aber ähm, was genau machst du dann in den Workshops mit den Kindern? Geht es da immer nur darum, Beatboxen zu lernen? Oder ähm, ist es generell auch gut für die Weiterentwicklung oder so? Das ist natürlich der, der Wunsch. Ne? Das ist irgendwie, naja, für mit den Kindern. Was mache ich mit den Kindern? Ich glaube, was ich viel mache, ist erstmal Rhythmus. Für Speedboxen braucht man ein grundlegendes Rhythmusgefühl. Also, genau, körperliche Impulse, so vom Klatschen über Trampeln und Stampfen, das ist erstmal wichtig. Und, äh, genau. und irgendwie natürlich die Kinder auch erstmal catchen, sozusagen. Also, es ist, es ist ja natürlich auch äh, so, wenn man eine Klasse da hat muss es ja nicht unbedingt sein, dass die Klasse einstimmig beschlossen hat, das ist das, was ich schon immer machen wollte, sondern ne, genau, irgendwie die Kinder begeistern. Und äh, entwicklungstechnisch, glaube ich, hat Beatboxing schon ein großes Potenzial, weil es ist ja letztendlich, wir verwenden die Werkzeuge, also die Organe, die Muskulatur, die verwenden wir jeden Tag zum Sprechen. Zum Sprechen, zum Singen, zum was auch immer, zum Kauen, <lacht> Trinken, Alles und die zu trainieren, ist, glaube ich, eine gute Sache, eine total gute Sache. Und das mit Spaß zu machen, ist auch eine gute Sache und ich glaube, Beatboxing bietet sich da total an. Das ist eine spielerische und musikalische Art und Weise, irgendwie was mit der Stimme und mit dem Mund zu machen, was man sonst überhaupt nicht macht. Das heißt, im schlimmsten Fall ist es peinlich, obwohl, nee, das ist nicht mal schlimm. Peinlich ist okay, das hört irgendwann auf. Im besten Fall ist es lustig und macht ja. Spaß. Ne? Und im schlimmsten Fall kriegt man es irgendwie nicht hin, weil irgendwas schwierig ist oder genau. Aber in dem Sinne, ja, ich denke auf jeden Fall, dass das Beatboxing, dass das gute Möglichkeiten bietet und Möglichkeiten bieten kann, gerade für Kinder, aber auch für Erwachsene. Aber die springen vielleicht nicht ganz so doll drauf an. Also wenn ich jetzt vielleicht mit einem 40-Jährigen oder 40-Jährigen anfange, dann probieren sie es doch mal mit dem Beatboxen. Dann kriegen sie vielleicht <lacht> ihren, äh, ihren Lispeln oder was auch immer. Das wird, glaube ich, nicht so gut funktionieren wie mit einem 10-jährigen Jungen oder Mädchen. Aber grundlegend glaube ich, dass das total helfen kann, einfach Sport zu machen für den Mund. Also Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen oder mit Sprachverzögerungen in der Entwicklung und so weiter, mit Sprachstörungen, können da mit Sicherheit einiges mitnehmen, mhm, gerade vielleicht auch Kinder mit Sprechangst, sagen wir mal, jemand, der stottert, mag vielleicht nicht immer sprechen, weil es ja. viele blöde Situationen gab. Und auf einmal kann man eben weg von diesem sprachlichen Kontext, ne, geht es auf einmal um was anderes und damit kann man vielleicht arbeiten. Muskulatur trainieren, einfach dadurch, dass man es macht, aber selber gar nicht merkt, weil es vielleicht Spaß macht. So eine Wahrnehmung auch ein bisschen schulen. Ne? Also was passiert da in meinem Mund eigentlich? Um das auch erstmal überhaupt zu spüren, so spüren oder? Also wenn genau. ich jetzt spreche, dann merke ich nicht unbedingt, wo meine Zunge wann wohin geht. Ja, ja, genau. Und dafür ist das, glaube ich, bietet das ganz viel Potenzial. Genau. Da gibt es auch schon erste so kleine Ansätze. In den USA gibt es Jemanden, der, ich hoffe den Namen, Katie Muladi heißt sie, glaube ich. Mhm. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig ausspreche. Das ist die US-amerikanische Beatbox-Meisterin. Ah, wow. Die entwickelt mit Sprachtherapeuten und Therapeutinnen, entwickelt die ein, ein Konzept, genau wie man das gerade bei Kindern mit Einschränkungen anwenden könnte. Und da gibt es erste Ansätze, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist total gut für. Beatboxen ist allgemein gut für alles. <lacht> Nein. Aber die Möglichkeiten gibt es und es wäre total spannend, eben zu schauen, was da noch passieren könnte, ja. Ja, das klingt schön, dass man ähm, so ganz ohne die Angst was falsch zu machen und mit Spaß lernt, irgendwelche Laute zu produzieren und ganz nebenbei dann sich selber noch besser kennenlernt, seine Muskeln im Mund und an den anderen Artikulationsorganen ja. besser irgendwie zu benutzen weiß und dann hinterher vielleicht sogar einen Sprach- oder Sprechfehler wegbekommt. Ja, voll. Also ob das dann weggeht und so, da wäre ich jetzt so ganz … Ja, aber ne, also, vielleicht sich verbessern … Vielleicht verbessert es sich. Das wäre ne, ja. durchaus denkbar durch eine gestärkte Muskulatur. Und also mit Wahrnehmung meine ich jetzt gar nicht, dass man dann genau weiß, ah, meine Zunge macht jetzt mhm. genau das. Das ist was, was bei mir viel, viel später erst gekommen ist, so, ja. weil ich darüber nachgedacht habe. Und weil man, wenn ich es vermitteln will, ist es schon gut, das zu wissen. Aber solche Sachen mit Kindern würde ich sowieso immer im Subtext so verpacken, ne? Also die Wahrnehmung heißt ja nicht, dass ich darüber Bescheid weiß und genau sagen kann, dass und das passiert, sondern dass mein, mein Unterbewusstsein, könnte man sagen, oh, dass einfach meine motorischen Fähigkeiten, dass die einfach besser sind, weil ich das eben weiß, dass ich das jetzt machen kann. Aber wie gesagt, das ist so eine unterbewusste Geschichte, glaube ja. ich. Aber die ist prinzipiell bestimmt gut. Ja, ja. cool. <lacht> ja. Und ist das auch so ähm, mit einem Ergebnis, was du bei dir in deiner Arbeit äh, gefunden hast, dass das nicht nur ein schöner Spaß zum Entertainment ist, sondern eben auch wirklich genutzt werden kann? Oder, oder was war für dich der Mehrwert mhm. dann am Ende? Ich habe äh, meine Arbeit ja, wie gesagt, es ist ein Überblickswerk, wo ich eben verschiedene Sachen zusammengesammelt habe äh, und eben versucht habe zu verknüpfen. Das heißt, ich habe keine Erhebungen oder mhm. keine Versuche oder keine Workshops und Auswertungen gemacht, sondern Sachen zusammengetragen. Aber einen Ausblick gibt es trotzdem sehr ja gut. Und ich denke, das ist auch eher ein Thema für eine längere, größere Arbeit. Genau, also Sprechwissenschaft hat ja verschiedene Bereiche und ich habe in diesen Bereichen geguckt, wo könnte man das anwenden? Und da steht natürlich auch ganz weit oben, natürlich in der klinischen Sprechwissenschaft, also alles, was mit Logopädie zu tun hat, so grob gesagt, ne, mit Sprach- und Stimmentwicklung. Natürlich auch Vielleicht auch so als Übung im Artikulationstraining, also präziser artikulieren und das kann man, denke ich, durchaus auch super spielerisch mit Erwachsenen machen, einfach so zu gucken, äh, kleine Beatbox-Übungen zu machen, ne? ohne, sie müssen ja nicht alle Profis werden, aber so ein bisschen als Training das zu benutzen, genau, also diesen Ausblick gibt es auf jeden Fall. Aber herausgefunden habe ich es nicht direkt, sondern stellt da eben auch nur so die offene Frage, das wären doch Möglichkeiten, da wäre es doch denkbar. Also ne, in der Logopädie eben diese tiefen Wahrnehmung, dieses unterbewusste Wahrnehmen, was passiert da, Muskula, äh, Muskulatur trainieren, dazu eben auch eine tolle Methode, glaube ich, spielerisch und musikalisch eben sich mit dem Apparat auseinanderzusetzen, mit dem wir sonst nur sprechen. Das wäre so der Gedanke, ne, wir haben das Sprechen, da gibt es vielleicht ein Fehlerchen, weil das S ist nicht so scharf, sondern ist halt wie beim Lispeln sozusagen. Also üben wir diesen Sound und nehmen den aus dem Sprachkontext heraus, in den musikalischen Beatbox, üben den und dann holen wir den wieder zurück und sagen, erinner dich nochmal, wie hast du das gemacht? Und dann, ah, vielleicht, das war so der Gedankenweg, ausprobiert habe ich es natürlich noch nicht. Ich habe jetzt niemanden therapiert oder irgendwie, das darf ich auch noch gar nicht. Ja, cool. Gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges, was ich vergessen habe, dich zu fragen, oh. was man unbedingt wissen muss, wenn man Beatbox hört? Nee, wissen muss man nichts. Wenn man das irgendwie spannend findet, sollte man das ausprobieren. Mhm. Das äh, steigert die Lebensqualität. <lacht> ja, wir werden ja auch wie immer ähm, unter dem Podcast auf unserer Homepage dann einige Links hinpacken und da können wir ja auch mal ein paar Videos, die du vielleicht empfiehlst zum Erlernen erster Schritte und so weiter und so fort verlinken. Das heißt, falls jemand irgendwie Lust bekommen hat, das auszuprobieren, dann... Ja, ich wollte dich eigentlich noch was fragen und zwar wollte ich noch fragen, wie das ist mit Schüchternheit. Also, weil mir persönlich würde das, glaube ich, so gehen. Auf einer Bühne singen könnte ich sowieso nicht, da hätte ich viel zu viel Angst. Irgendwelche Geräusche und Laute machen würde ich vielleicht mir zutrauen, aber dann hätte ich auch wieder Angst, dass zwischendrin irgendwas passiert, was ich nicht kontrollieren kann oder sowas. Also. Ist das aus deiner eigenen Erfahrung her schwierig oder hatte ich es eher bestärkt, äh, als du es dann besser konntest? Also wie geht man damit um? Meinst du jetzt für mich persönlich, als ich das gemacht habe mit der Schüchternheit? oder? Ja, genau. Oder auch vielleicht mit hm. den Kindern, mit denen du arbeitest. Ja. Also bei mir persönlich habe ich große Schwierigkeiten gehabt, mhm. äh, irgendwie mich zu trauen, eben auch irgendwo auf die Bühne zu hüpfen. Also da habe ich dann auch immer einfach so mitbegleitet, so ein bisschen einfach so irgendwie. Ne? Ein Song, das geht dann. Genau, das ist halt eine große Überwindung da gewesen, auf jeden Fall, das hat sich verbessert. Aber aufgeregt bin ich natürlich immer noch vor Auftritten, mhm. also, gerade mit Improvisieren und so weiß man ja auch nie so ganz genau, was kommt. Aber mh, bei der Schüchternheit mit Kindern in den Workshops zum Beispiel finde ich spannend, weil, also ich habe gemerkt, dass viele Kinder deutlich schüchterner sind, wenn sie singen müssten, wenn sie was singen müssen. Ja. Als wenn sie was beatboxen müssten. Mh, ich glaube, das ist einfach deshalb, singen ist auch eine Sache, ne? Du weißt genau, das muss irgendwie klingen und es gibt zehn Millionen auch Beispiele, die wir das ganze Leben im Radio oder mhm. auf unseren Lieblings-CDs gehört haben und irgendwie, ne, gut singen und das dann irgendwie nachzumachen, oh, ich kann das nicht und das müsste doch eigentlich ja. so klingen. Ich habe die Erfahrung gemacht eigentlich, dass das mit den Beatboxen nicht so schwierig ist, dass sie da eigentlich entspannter sind. Natürlich ist, je nach Kind und Person und ist dann natürlich mit der Schüchternheit und was anderes jemand, der sowieso nicht so gerne im Vordergrund steht, der kann alles, den kann man sonst was auftragen und die Person wird sich im ersten Moment nicht so wohlfühlen, wenn man die Person nach vorne stellt. Aber so das Herangehen ist, finde ich, für die Kinder einfacher oder einfacher erfahrungsgemäß ist es nicht so schlimm. Es ist natürlich auch lustig und witzig und das ist gut. Genau. Und es gibt eben, weil es, glaube ich, auch nicht so viele andere Beispiele gibt, wie oft man das schon gehört hat, kann man es auch nicht so krass vergleichen. Und ich glaube, dass das Speedboxing eben auch fehlerunanfälliger ist. Fehler sind an sich voll erlaubt, wie überall, überall. Ne? Also, Aber jedes komische Geräusch kann zu einem Sound werden. Also das ist eben, glaube ich, eine große Chance, Genau, daher in der Hinsicht mit Schüchternheit komische Sachen mit dem Mund machen kann komisch sein, aber prinzipiell habe ich den Eindruck, dass das einfacher ist, als jetzt mit Kindern, die noch nie vorher gesungen haben oder mhm. wenig gesungen haben, in einer Klasse Gesangsübungen zu machen. Das ist schwieriger, ja. Ja. Ah, schön, dass man da vielleicht dann auch die Leute rauskitzeln kann, die sonst dann ein bisschen zurückhaltender wären, wenn es um Singen oder vielleicht Sprechen gehen würde. Versuchen kann man es. Ja. Glaub, natürlich nicht immer. Aber, <lacht> genau. Die Berührungsängste sind vielleicht ein bisschen niedriger. Ja. ja. Okay. Ja, Mensch, wir haben jetzt viel angesprochen heute. Wir sind da von der Straße ins Internet gekommen und von den Stimmlippen zu den Lippen und <lacht> <lacht> vom Schlagzeug zum Bass und von der Mehrstimmigkeit <lacht> zum Furzgeräusch. <lacht> ja, das ist ein Dschungel, aber sehr spannend und total schön, dass man das alles so sich selber auch nochmal angucken kann und nachvollziehen kann und auch, dass du das jetzt geschafft hast, irgendwie zusammenzufassen und damit ja hoffentlich auch am Ende doch zufrieden warst, weil du ja am Anfang meintest, das war so ein bisschen das Herzblutprojekt, was nicht daneben gehen darf, aber jetzt ja. bist du ja ganz selbstbewusst hier und kannst dir <lacht> kannst schön erzählen. davon erzählen. <lacht> ja, das stimmt. Sehr gut. Ja, hast du denn eine Idee, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen als Take-Home-Message mitgeben willst? Was sollen sie sich merken oder im Herzen behalten, wenn sie sich den Podcast angehört haben? Ja, also wenn ihr mit dem Beatboxen irgendwie anfangen solltet, dann erstmal das erste Appell. Probiert es einfach mal aus. Wenn ihr das irgendwie spannend findet, probiert das aus. Vielleicht auch gerade so Musiklehrer, Musiklehrerin, probiert das einfach mal aus. Das ist cool. Das fetzt. Und wenn ihr das macht, macht euch keinen Stress. Passt auf euch auf mit der Stimme gerade. Wenn irgendwas wehtut, hört auf damit. Und ansonsten eigentlich nur eins zu sagen, habt einfach ganz viel Spaß, denn es macht ganz viel Spaß von Anfang an eigentlich, sobald man ja einfach Lust darauf bekommt. Das gebe ich euch, glaube ich, mit. Also damit äh, ganz viel Spaß beim Beatboxen und Pizzakatze und so. Genau. Ja, vielen lieben Dank, ohne dass du heute hier warst und so viel aus deiner Arbeit und dabei natürlich auch deinem Leben erzählt hast. Vielen Dank. Wir wollen uns jetzt verabschieden und hoffen natürlich, dass die 21. Folge euch gefallen hat und Trotz aller Corona-Probleme wünschen wir euch eine schöne Zeit und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder mit dabei seid. Alles klar, vielen Dank und ciao. Viel Spaß damit.